Es geht nun um den Begriff Politics und bei diesem Begriff Politics äh, geht es um Prozesse und Abläufe im politischen System. Während Wäre es, es also beim Begriff Polity, wir erinnern uns äh, um das politische System an sich, um die Institutionen, im politischen System geht Geht es nun um das, was Graham Allison, ein amerikanischer Politikwissenschaftler, mal als the pulling and hauling, that's politics, äh, bezeichnet hat. Es geht darum, wie andere gesellschaftliche Bereiche, also Parteien, Verbände, Kirchen, Gewerkschaften, im politischen System mit der, ein, miteinander interagieren. Das heißt, in der Politics-Dimension geht es viel stärker darum, welche interaktiven Prozesse äh, stattfinden. Finden. Es geht viel stärker auch um Macht. Macht, ähm, da gibt es vier klassische Definitionen. Ein wunderbares äh, Werk in diesem Zusammenhang ist das von Stephen Lukes aus den frühen 70er Jahren, Power a Radical View, der drei Formen von Macht äh, definiert. Die erste geht zurück auf, zurück auf Max äh, Webers Herrschaftsbegriff und er sagt hier, ähm, Macht ist also, wenn ein Akteur einen anderen Akteur zu einer Handlung bewegen kann, die er sonst nicht vollzogen hätte. Die zweite Form der Macht nennt Luke's Non-Decision-Making. Das heißt, ich kriege im Restaurant Fisch und Fleisch angeboten, aber kein vegetarisches Gericht. Das heißt, meine Handlungsmöglichkeiten werden durch die Wahl, die ich habe, eingeschränkt. Ich kann also nicht vegetarisch essen, weil es nur Fisch und Fleisch gibt. Das nennt sich Non-Decision-Making. Und die dritte Form der Macht, die Luke definiert, die bezeichnet er mit der Frage How do I get my ideas into other people's heads? Also wie kriege ich eigentlich meine Ideen in die Köpfe anderer Menschen? Und Ein klassisches Beispiel ist natürlich die Propagandamaschinerie der Nazis in den 30er Jahren, wo Josef Goebbels das für diese Zeit perfektioniert hat. Also die Frage, wie kriege ich meine äh, Ideen eigentlich in die Köpfe der Menschen in Deutschland. Eine Definition, die Lux vernachlässigt, ist die, die später von einem französischen Sozialtheoretiker Michel Foucault ähm, in die Diskussion gebracht worden ist, nämlich äh, eine Form von Macht, wo man gar nicht mehr weglaufen kann, wo es A und B gar nicht mehr gibt, wo es keinen Goebbels mehr gibt, wo es nicht mehr äh, die Person gibt, die mich zu einer Handlung bringt, sondern wo Macht sozusagen in der Gesellschaft steckt und mir Handlungsmöglichkeiten eröffnet oder sie eben als illegitim darstellt. Foucault würde hier sprechen, lebte er noch wahrscheinlich vom Neoliberalismus. Dass wir alle verkümmert sind zu shoppenden Wesen, die am Wochenende ihr Geld ausgeben in irgendwelchen Läden wie H&M. Und keine anderen Möglichkeiten mehr haben, als in diesem Wettbewerbssystem zu leben, zu vegetieren. Und damit eben unseren Handlungsmöglichkeiten weitgehend beraubt worden sind. Wir unterscheiden in diesem Zusammenhang in der vergleichenden Politikwissenschaft zwischen rationalen Theorien, Rational Choice, der Main Mainstream, und Konstruktivismus und hier anhängen die Unterscheidung zwischen Endogenität und Exogenität von Entscheidungsstrukturen. Sie müssen sich vorstellen, in einer typischen Entscheidungsstruktur, wo eben dieses Pulling and Hauling abgeht. In der Politik ist es so, dass man in einen Raum kommt, da steht ein ovaler Tisch, da stehen, sitzen Minister und Ministerinnen am Tisch die fangen an äh, zu verhandeln über Budgets. Ähm, Rationalisten würden sagen, dass wir hier eine exogene Präferenzformulierung ähm, zugrunde legen müssen. Das heißt, ein Minister formuliert seine Interessen au außerhalb des Raumes und das, was dann eigentlich zwischen den Akteuren im Raum abgeht, spielt überhaupt keine Rolle mehr, während dann endogene Forscher, Konstruktivisten sagen würden, ja, durch Argumente durch was wir im Englischen Arguing and Bargaining nennen, kann es dazu führen, durch kommunikatives Handeln, dass meine Präferenzen, meine Interessen sich im Raum verändern. Das hat Auswirkungen, und das ist ein wichtiger Bereich dieser Politics-Dimension, auf Interessenartikulation, auf Interessenaggregation. Akteure sind hier eben. Solche Minister natürlich, aber auch Parteien, Verbände, soziale Bewegungen, Massenmedien, Kirchen, aber auch Akteure der Alltagskultur. Zunehmend ist es für uns interessant eben auch, wie sogenannte Flüchtlinge in Satiremagazinen meinetwegen, in Romanen dargestellt werden. Also neuartige Forschung dieser Politics-Dimension widmet sich durchaus auch Satire, widmet sich Bildern, widmet sich äh, neuen sozialen Medien äh, wie Twitter, wo eben der amerikanische Präsident Donald Trump sehr aktiv ist. Das heißt, hier geht es um die Analyse von dynamisch-partizipatorischen Prozessen, um politische Willensbildung, um Interessenvermittlung, Artikulation, Aggregation, um das Funktionieren von Regierungsformen, Koalitionsregierungen, Mehrheitsregierungen, Minderheitsregierungen, um Klassifikation von Parteiensystemen, um den Einfluss von Nichtregierungsorganisationen, um Klassifikation von Parteien, ein wichtiger Bereich der äh, Politics-Dimension in der vergleichenden Politikwissenschaft, wo eingeteilt wird in liberale Parteien, äh, konservative Parteien, Arbeiterparteien, also die... SPD, die klassische Arbeiterpartei, die vielleicht jetzt langsam ihren Status verliert. Äh, Agrarparteien, regionale Parteien, christliche Parteien, kommunistische Parteien, aber auch ähm, in den letzten 20, 30 Jahren ökologische Parteien, sogenannte postmaterialistische Parteien, wie vielleicht in der Bundesrepublik Deutschland die Grünen seit Beginn der 1980er Jahre.